Es gibt schon größere Chefs als mich. Ian, das letzte Mal, als ich dich sah, hast du die Leute mit einem roten Ball terrorisiert. Und nun bist du hier. Es ist eine sehr wichtige Sache, dass die Menschheit als Einheit feiert und nicht in verschiedene Richtungen. Und tanzt. Vielen Dank, dass ihr sie wieder in diesen Teil der Welt zurückbringt. Es ist mir eine große Freude, ihn wieder einmal dem Rest der Welt vorzustellen. Den weltweiten Soka superstar Megastar, Marshall Montano, der hier bei mir ist, und eine sehr einflussreiche Figur neben ihm, äh, Sadhguru. Beide haben sich für eine wunderbare Initiative zusammengetan. Marshall, da wir uns so gut kennen, fange ich mit dir an. Es ist schön, wieder einmal beim Cricket zu sein.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 Das ist schon sehr lange her. Also, sagt es den Zuschauern, Marcel und Satguru. Marcel, zunächst einmal, warum seid ihr hier in Antigua? Wir sind hier, um die Initiative Bewusster Planet rettet den Boden zu bewerben. Und sie befasst sich mit der Verschlechterung unserer Böden auf dem ganzen Planeten. Im Moment ist das ernst, aber Satguru hat diese Initiative ins Leben gerufen und fährt durch die Welt, um das Bewusstsein zu schärfen und die Menschen zur Unterstützung zu bewegen. Wir wollen, dass die Regierungen dies in die Politik einbringen. Wir wollen, dass 3,5 Milliarden Menschen zusammenkommen und sagen, wir müssen uns, Unseren Boden retten. Wir müssen den Boden wieder mit organischem Material versorgen, weil wir diesen Gehalt brauchen, um unsere Nahrung anzubauen, um das Essen zu haben, um die kommenden Generationen zu versorgen. Satguru, deine Rolle. Dies ist eine Initiative, die dir sehr am Herzen liegt. Was war deine Rolle bei der Gründung, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest? Bis 2045 werden wir 40% weniger Nahrung produzieren. Und unsere Bevölkerung wird über 9 Milliarden betragen. Das ist keine Welt, in der wir leben wollen. Das ist keine Welt, in der wir unsere Kinder zurücklassen und gehen lassen wollen. Aber gerade jetzt stehen wir an der Schwelle der Zeit. Wenn wir jetzt handeln, können wir das Blatt entscheiden wenden. Für eine Änderung der Politik in allen demokratischen Nationen. 192 Nationen fahre ich von London nach Südindien. 30.000 Kilometer allein auf dem Motorrad. Ich bin 65 Jahre alt. Ist Marshall mit dir unterwegs oder du? Ich singe und tanze nur. Okay. Also, wie auch immer, lass uns auch ein bisschen über Cricket reden. Ich habe gehört, dass du das Privileg hast, es, Michelle, den großen Mann zu treffen, dieses Stadion benannt ist. Oh mein Gott, Sir Biff. Ich habe gehört, dass Satguru sein größter Fan ist. Und ich war ein Fan, genau wie du, Ian, weißt du? Ich habe diese Jungs beobachtet, sie sind Legenden. Ich komme gerade aus Indien und immer wenn man die westindischen Inseln erwähnt, bin ich so stolz, weil sie uns wirklich lieben. Es ist eine Hassliebe, wir würden nicht so sehr geliebt werden, aber sie lieben unsere Größe und die Art, wie wir das Spiel getragen haben. Also Satguru hierher zu bringen und den Sir Biff vorzustellen, ich war einfach besessen. Dieser Moment war elektrisierend. Wie war das denn so? Unser einziges Problem war, dass er immer auf der falschen Seite war. Wir bringen unseren Retter den Wohnsong heraus, der von Sadhguru und einer Reihe von Musikern kreiert wurde. Und wir wollen wirklich, dass die Leute mitsingen und Freunde der Erde werden. Wir wollen, dass sie ihre Stimme erheben und diese Sache unterstützen. Ich bin so stolz, in diesem Moment hier zu sein, im Cricket, hier mit Satguru zu sein. Für eine gute Sache, besser geht es gar nicht. Wer wir sind, ist nur ein Spiegelbild von jedem anderen Leben, das vor uns ist. Dies ist also eine sehr wichtige Sache, dass die Menschheit als Einheit feiert und nicht in verschiedene Richtungen. Und tanzt. Vielen Dank, dass ihr sie wieder in diesen Teil der Welt zurückbringt. Bruder, schön, dich wieder einmal hier zu sehen, wunderbar aussehend. Wie immer, ich wünsche dir alles Gute. Es ist immer gut, einen stolzen Krieger zu sehen. Ich danke dir vielmals. Ich danke euch vielmals. <lacht>